Was der Song für ein Echo das ist ja wohl ein Witz Das ist doch super Ich hast du Ja, das hingekriegt? Du musst aber viel Vitamin B genommen haben, ey. der Song ist niemals gut genug für ein Echo Was denn für eine Kategorie? Hörst du mich? Was für eine Kategorie? Nationaler Newcomer. Wer hat das entschieden? Du weißt genau, wer das entscheidet. Das sind doch deine Kontakte zum BVMI, oder? Exakt. Aber ich habe da keinen Auftritt. <lacht> Klar, das muss sein. Ich habe schon mit dem Veranstalter telefoniert. Und die sind sich alle total einig. Pass auf, ich mach das nicht, das weißt du auch, ja? Nach der Aktion am Samstag ist mir das einfach zu heikel. Wundert mich sowieso, dass da noch keiner nachgeforscht hat. Wie? Heißt das, du steigst aus oder was? Nee, also ich meine... Ja, ich weiß es nicht. Ich bin jetzt hier erstmal bis zum Wochenende weg. Hey, wie du bist weg? Warum weiß ich nichts davon? Das war gar nicht abgemacht. Wo, wo steckst du überhaupt? Ja, im Kloster Breul. <lacht> Könntest du dir jetzt ein oder was? Nee, ich fahre ins Kloster. <lacht> hast, du, hast du Fieber? Wie stellst du dir das vor? Mesh-Up live in der Sendung bringen wollen, dann... dann Ey, no cool. way, ja? Die, er sagt sag denen ja, ich, ich kann da nicht auftreten. Erklär denen irgendwas. Ich meine, die können mich ja gerne nominieren, aber mir ist nicht drin. Ich muss jetzt Schluss machen. Toll, so kann ich doch nicht arbeiten, Mann. Ja, kommt ja auch ein bisschen plötzlich, das Ganze, ja? Also, bis dann, ich melde mich. Hast du hast ja nicht ernsthaft vor, auszusteigen. Ich habe einen Termin. Ich meine, aus dem Musikgeschäft. Erfolg bedeutet Risiko, egal, was du tust. Und wenn du dich jetzt versteckst, dann weiß jeder, was hier läuft. Versteck mich doch nicht, Baby. Jetzt ja? dieses Recovery-Programm und dann gucken wir mal weiter. Ja? Easy. Also, mach's gut, Baby. Feigling. Cornelius Stein. Ja, das bin ich. Willkommen. Kloster Bräu. Sehe schon, Hä? Huh? Handys sind hier nicht so erwünscht. Naja. Würden <lacht> Sie das bitte für den jungen Mann aufbewahren? Natürlich. Oh, so echt fett hier. Genau der richtige Ort, um mal so richtig schön zu Ruhe zu kommen. Ich meine, das muss man ja auch mal. Ja, Sie haben da sicherlich keine Probleme mit, aber ich sage Ihnen eins, wenn Sie Ihr Manager ständig anruft, was jetzt nicht nicht Ihr Manager. <lacht> der telefoniert ja nicht im Reden tut er auch nicht so Aber ich sage Ihnen eins, mein Manager hat mich gerade in die Echenverleibung eingeschlossen. Ich kann da nicht auftreten. Letzten Samstag ja, ist mir einer meiner Tänzer voll ins Mikrobild nachgestellt. Ich hab's fallen lassen. Und die Tonfutz ist am Portal verbreitet, den Kanal abzu. Eine totale Blamage. Ich meine, ich habe gesagt, ich habe ein bisschen erkältet, ja. Ich bräuchte einen technischen Support. Aber das Ganze ist ja viel komplexer als Sie Ahnen. Ich meine, haben Sie eine Ahnung, was in Musik bis so abgeht? Ja, da ist nicht jeder dazu Da wird viel geredet. Ja? Dann die Reporter ständig mit Ihren Fragen, ja. Und wie fühlt man sich so an der Spitze der Charts? Steht Ihre Freundin auch hinter Ihnen? Haben Sie schon einen neuen Hit am Start? Und so weiter und so weiter. Lassen Sie aber auch keinen, keinen Ahnung zum Partner ja. Mein Name ist Sie sicherlich kein Problem? Ja. ¿Qué te Was denken Sie? Ich denke nicht, ich sitze. Haben Sie, jetzt hier einen Aschenbecher? Hier gibt es nur Frischluft. Ach, kommen Sie nicht da jetzt, Pizza. Ne? Rauchen schädigt die Lunge. Wir ja, nicht zum Rauchentzug hier. Sondern. Ich erreiche dich irgendwie nicht. Ich habe nachgefragt und die habe den Moet de Chondon Imperial nicht mehr. Soll ich stattdessen einen äh, Jacqueson reservieren? Nun, das ist völlig egal. Hauptsache Prozente. Komm mein Handy zurück. Komm, zack, zack. Herr Sternhagen, ist es wahr, dass Sie einen Russen dubeln? Jemand anderes singt die Songs, mit denen Sie Geld verdienen. Finden das Sie das in Ordnung? Oben Mecker unten Malle, oben Mecker unten wie Mallorca. Oben Mecker unten Malle, oben Mecker unten wie Mallorca.